Willkommen Leute, mein Name ist Sertion und ich begrüße euch zur sechsten Folge von Minecraft Battlefront 3 Wieder Hashtag Tomic, wieder mit Squidsocker und das ist eine Person auf dem Server, Marv Ist nicht unser Kampftyp, aber äh, wir kämpfen nicht mit dem, aber ja, wir werden euch gleich noch ein bisschen was zum Kampf erzählen Und ja, dann joinen wir rauf in 3, 2, 1, rauf Ganz toll, wie viel ich gerade sagen durfte. Ja, es lieb, ne? Ja, ja, leck mich. Hast verkackt, sorry, ne? Was <lacht> mit dem Team, der hier auch drauf ist. Ne? Ich, ich guck ich gerade wirklich panisch um, ob der irgendwie ist. Hallo. So, so wie Jojo sagen würde. Hallöchen. Guten Tag, guten Tag. <lacht> okay. Guten Tag. Äh, denn Wir tun jetzt nämlich heute noch die, die Folge hier Farm und. Machen wir uns dann langsam auf den Weg in die Mitte, denn wir werden von euch aus gesehen in Folge 8 kämpfen. Also wir, haben jetzt noch einen, wir haben jetzt endlich einen genauen Termin mit ihm ausgemacht. Ähm, und ja. ja. Und übrigens ist meine Diaspitzer bald kaputt. Hm. Ich habe wirklich das Gefühl, hier waren wir schon. Ich glaube, ich auch so, mit ja, mhm. hier ist Cobblestone. Wir waren hier schon mal. Und hier ist Obsidian. Ja, hier warst du gewesen. Ich wusste ich. Hier sieht's dunkel aus. Hier war, glaub ich, noch keiner. Ja, hier ist sogar noch eine Kiste. Ja, er ist raus. Ja, okay, na, dann... Brauchen wir Sattel? <lacht> Stimmt. Ah, hier ah. bin ich jetzt bei den Kürbiskernen. Aus der letzten, aus der alten Folge. Du bist keine. Ah. ich glaube, ich gehe nur noch ein bisschen strippen ein. Level. Du hast Gold hier? Du, du lässt Was? die ganze Zeit das Gold hier liegen, fällt mir auf. Also du warst ja schon gewesen und hast das Gold hier gelassen. We need Gold. Achso, ach du, ich dachte da mir ist jetzt ein Creeper. Jetzt ist hinter mir ein Creeper. Oh. Er nimmt neue Folge auf. Ich habe wieder um die Folge zu schreiben. Oh Kevin, okay, okay, du Inkomment X6. Next, äh, ich wollte gerade ich rausbieten, aber nee. Äh, nee, nee. Guten Tag. Du darfst nicht cutten. Hm. Siehst du. Yay. Yay. Juhu. Toll. Lol, wir haben ich hab einen Stack. Ich hab einfach ein fucking Stack Gold erz. Netz der dritte uh, in ihr flitzer. Würde ich geküsst 13 12, 11, jetzt ich mache hier oh, dann äh, ja, noch ein bisschen. Sp ja, da ist noch ein Spinspawner. Fuck, hey, der hat mich doch getroffen. Ich habe keine Kohle mehr. Ach so, die, die von denen halten nicht so lange an. Komm Was ist? Ein, die, die Giftspinnen machen ja nicht so lange. Mhm. Wie die Hexe. Guten Tag. Tag. Ich habe jetzt wirklich Angst, dass der irgendwie hier in unserer Nähe ist. Danke, ich bin nicht der Einzige. <lacht> <lacht> okay. Das, das ich ist verdienen das, das Eisenschwert, durch. um Monster zu bekämpfen. Hier schwer dann lieber noch achten, vielleicht geht's irgendwo kaputt. Beim Gut. Creeper, ne? Beim dritten Creeper. Ich weiß wirklich, ist noch hier irgendwie Dias zu finden. Kohle, ne, brauche ich nicht. Und du so? Dias! Eins, zwei. Und ich kann gerade nicht Schaus Ich glaube, antwortest nicht. Drei. Vier Dias. Damit machst du dir dann einfach Schuhe, okay? Ja. Nice, nice. Direkt Dias gefunden. Ey, antworten wir nicht. Voll unhöflich. Er wird noch nur gefragt, wo er ist. Hat Angst vor uns. Zaumig, Sollen wir denn nach. Oh fuck, weißt du, was mir gerade einfällt? Mhm. Ich habe ein Schwert mit Sharp 1, Alter. Damit kann ich doch nicht kämpfen. Ja. Ich glaube, ich mache jetzt noch in der Folge hier dann ein, ein, gut, ein guteres, besseres ein Dings. Ein Baumschwert. G guteres Schwert. Guteres Baumschwert. <lacht> ja. Level habe ich ja eh genug. Ja, dann machen mir heute Sharp 3 Eisenschwert noch in der Folge. Hm. Na, wo bist du? Weiß nicht. Sag du es mir. Du hast nämlich. Ne, du hast nicht den Arm. Oh, hi. <lacht> äh, hast du noch eine Werkbank? Nee, oder? Nee. Ja, Doch. ich hab eine. Ich hab schon eine. Oh. Hm, ja, gut. Gut. Äh, Eisen. Nö, nee. äh, äh. der ist im Nether. Oh. Okay, das hätte ich nicht gedacht, oder? Hashtag-Tomic war hier. Okay, warte mal, äh, noch ein bisschen Kohle. Bin gefangen, RIP. RIP. Äh, hast du noch Kohle zum Ofen betreiben? Ja. Da muss ich mir noch ein gutes Schwert machen. Das, ist ein, Eisen. das heißt ein Creeper. Okay. Tag. Nice. So wie Jungs zu sagen fliege. Guten Tag. Okay. Äh. Ich glaube, ich werde einfach daraus einen Effekt machen. <lacht> <lacht> Die Jungs immer eine Einflüge dann gleich sehen oder habt ihr schon gesehen, wenn ich gemacht habe. Bin ich nichts okay. faul war immer. Ich bin noch mal schwarz, brauche ich nicht. Gut. Okay, dann mache ich mir jetzt ein paar Schwerter. Äh kannst du den Zaubertisch setzen? Finde nicht. Du hast den. Nein. Er stand hier. Sichtbarkeit, okay. Alter. Alter, Alter, komm. Warte, verzauber ich kurz die Schaufel. Effizienz. Schärfe. Schärfe. Ah ja, hier, guck mal. Dann vier Dias. Kannst du dir mit große ne ne Schuhe machen. Ansayo. Okay, aber ich hab zwei Eisenschwert und dann... Wo ich damit da, ich hab zwei, ich hab drei. Äh. Power Feeling war doch das äh, irgendwie hier falsch ne? Äh, ja. Aber macht das nicht. Das ist blöd. Das ist, das ist das Einzige, was ich machen kann. Dann mach Dings, denn verzauber kurz was anderes. Ich hab nur fünf Level. Was? Ich hab nur fünf Level. Ja, du kannst eine Sache auf Level 1 verzaubern, irgendeine random Scheiße. Hm. Ja, was habe ich denn? So schön Rückstoß. Wäre Rückstoß gut? Nee. Hm. Ist dumm. Nein, der Amboss ist kaputt. Scheiße. Ja, jetzt habe ich, hab ich trotzdem noch die irgendeine andere Scheiße hier. wir, haben, äh, Ey, wir müssen Amboss Protection. machen. Wir brauchen einen neuen Amboss. Ja, du musst wieder immer wieder neue Sachen verzaubern. Das das, wenn er Oder warte, dann gib mir die Schuhe. Dann gib mir die Schuhe, ich hab noch ein Level. Vielleicht habe ich ja Glück. Ja, muss es kaputt, das ist scheiße. Hm, ja, ich habe auch nur Schuss sicher. Hier musst du halt immer wieder irgendwelche Scheiße verzaubern. Hast du noch irgendwie Eisen für so? Roh oder gebraten, ist egal. Ja, nein, jetzt nicht mehr. Ich soll irgendeine Scheiße verzaubern. Ich hoffe, das ist auch scheiße. Ich hatte ein Goldschwert für dich. Wenn schon. Jetzt yes, haben wir schon. Muss hier umbringen. noch irgendwie Eisen. Ja, Weil ohne äh. Amboss wird das nichts heute. Halt. Wird das nichts. Hier ist noch Eisen. Wo? Achso. Oh. Und hier im Ofen ist auch noch eins. Das soll, eins, halt, doch ja, reichen, Äh. Ich, ich habe jetzt 15, ich brauche 31, also 16 fehlen noch. Weißt du, wer zurück ist? Was? <lacht> Hier, eine Premiere. Knockback. Das, ich okay, habe hab noch 5 Minuten. Hab Minuten und ich brauche brauch unbedingt noch ein gutes Schwert. Ich habe jetzt noch ein bisschen Eisen gefunden. Und ich brauche noch Lapis. Lapis habe ich noch einen Stack, sogar mehr. Hier 43. Thank you. Jo. Oh, hier ist noch Kohle. Wenn ich jetzt nichts Gutes drauf bekomme, dann schmeißt die Scheiße in Lava. Protection, danke. Ja, ist okay, dann hast du schon mal gute Schuhe. Okay, jetzt 27, äh, Hast du das Eisen in den Ofen gepackt schon? Was? Sammelt Eisen. Den rechten. Da fehlt nämlich noch ein bisschen was. Noch vier Stück. Vier Eisen fehlen noch. ich hab vier Eisen. Hm, tschüss. Oh, warum hätte ich damit? Ach egal. Guten Tag. Ja, ich, hab... Du denkst, ich hab kein Eisen mehr. Ich noch ein bisschen was. Guten Tag. Fällt 23, 20. scheiße. Ja, es nee. ist eine Folge. Du bist noch da. Ja, ich bin noch da. Ich brauche noch Eisen. Ich bin noch auf der Suche. Du bist auf der Suche. 27 habe ich jetzt. Wie viel brauchst du? Ich brauche jetzt noch vier. Guck ob hier unten noch was war. Da, wo wir herkamen. Was da, wo wir herkamen? Ja. Da, ich weiß, wo wir uns eingeloggt haben, ja, da wo wir herkommen. Ja, hier ist noch. Bye. Ich habe jetzt vier. Okay, nice. Uh, wo ist es da? Okay, gut. Ah oh, gut, dann, das kann weg. Da liegt ein Chrissy Neiter. Weiß nicht. Habe ich, hab ich da hingeworfen. Den habe ich da gerade hingeworfen. Jetzt liegen da unten zwei, da hatte ich Sinn hingeworfen. Okay, äh, das dreht jetzt. Hatt ich habe halt ich meins so so geworfen. Mir fällt gerade auf, ich oder so noch Level. Okay, in zwei Minuten sollte ich das noch hinkriegen. Dann habe ich heute auf jeden Fall noch mein Sharpness-3-Schwert. Ja, und dann nochmal, was die Monster haben, so. Damit ich jetzt der Schwert dafür nicht verwenden muss. Okay. Dann ist hier ein neuer Amboss. Schiff 2, Schiff 2. 5 Level brauche ich. Kriege schön. Auch 4. 2 noch. Okay, äh... Uh, ich noch Redstone gewesen. Okay, hab fünf Level. Okay, uh. Mein Rachen brennt kröbelst. übelst. Okay. Okay, drei, Schärfe 3, Eisenschwert. 9,75 Attack Damage hattest du jetzt erstmal. Ist ganz gut für den Anfang. So, dann sortiere ich schon mal ein bisschen mein Inventar für den Kampf. Äh, dann baue ich schon mal die Sachen ab, okay? Aber ich brauche eigentlich nur den Amboss, aber ich brauche brauch noch ein Level. Woher musst du noch ein Level bekommen? Ja, ich gehe jetzt schon mal los. Ich nehme eine Werkbank mit Ich habe Amboss und so alles. Dann musst du nicht wieder zurücklaufen. Ich glaube da, wo ich herkam, da wo wir herkamen, da war noch ein bisschen was. Ich glaube schon. Jetzt. Was noch passiert? Äh, na, hier. Hm. Ich kann da nicht für Goldschwert. Das was also, von dir? Eisenschwert, meine ich. Äh, Schärfe 3. Ich habe gerade Schärfe 2 noch gemacht. Okay, gut, dann kannst du mir das mal, irgendwann mal geben. Dann ja. fahre ich hier noch ein bisschen äh, die Cola ab. Level. Okay, dann werden wir gleich gekickt. Ja, bin ich Was, sollen wir denn nicht einfach gleich... Scheiße, wir haben vergessen, jetzt hochzugehen. Sollen wir jetzt einfach... Ja, doch. Warte, ich weiß schon. Okay, gut. Dann... Äh, ja, dann hätte ich auch jetzt gekickt. Oh, gut. Das war eine gute Folge, wir waren produktiv, wir haben Dias gefunden, mein Chat hat halt Sharpness 3, 9,75 Attack Damage, wir sind gut dabei, wir sind wirklich gut dabei. Und, ja, Elias, mach du jetzt mal die Atmung. Doch, was soll denn sagen, Sag ja, alles. Scha ja, schaut, ihr bei den anderen Teams vorbei, um auch mal was einzig zu sehen, bla bla, bla und ja. wenn es gefallen, zeig es mir Like und... Kommentar und abonnieren, nicht ihn, also nur mich. Ähm, gut. Ja. Ja. Dann bedanken wir uns fürs Zuschauen und wir sagen, sagen wir Elias? Jo. Ja.